So, guten Tag, alles zusammen. Jetzt haben wir einen Autokran. Die Kellerwände werden jetzt äh, fertig. Äh, die Elemente werden hochgehoben und wird dann gleich an der Stelle montiert. transportiert worden mit einem großen Master und wir sehen hier noch drei Elemente hinzu. Rocket Cards während speziell Transport äh, LKWs sind das. So, und das wird dann da oben unten platziert, gehen wir wieder hin. Sehen, sind die Kellerwände schon da? Die werden dann nächste Woche also morgen, glaube ich, kommen. kommt Beton, Michel und sind die Zwischenräume verfüllt, was wir so sehen. mit Holzelementen. Ich muss noch ein bisschen händisch helfen zur Positionierung. noch langsam nach unten gelassen. Diese Elemente sind glaube ich vor circa drei Monaten bestellt worden. Aufgrund von, von langen Lieferzeiten und Bauen muss man das eben früh genug planen. Und die sind dann mit den Stöpseln an der Wand nochmal genau positioniert worden. Und jetzt werden die beiden Lücken, äh, Lücke zwischen den Elementen, wird dann nochmal zugemacht, damit das Beton äh, dann nicht ausfließen kann, wenn man die dann begießt. Man sieht sich doch ein Bild Keller, auch das Wochenende. Und wir bauen ja nicht komplett unterkellert, sondern äh, zu ca. 60-70 Prozent unterkellert da wo die Brücke jetzt hier ist die und der Kran steht so für unsere Bauchkörper verlängert und jetzt werden die letzten Stücke gemacht, und gehämmert, positioniert, umgeschraubt dann haben wir nur noch zwei Elemente, die da rein müssen und dann ist das quasi kellerwandtechnisch alles soweit fertig bis bald